Dafür, dass die hier nur so einen ganz kleinen Bottich mit Erde haben. Na? Sieht das so schon nicht schlecht aus. Ich habe die Geize alle dran gelassen. Ich wollte es so naturmöglich wie, so naturrichtig wie möglich wachsen lassen. Guck hier eine kleine Mini Tomate ist schon dran. Ja, Und das ist mein Bienchen Psst. Mal gucken, wo das Bienchen jetzt hingeht. Ah, hier oben sind noch ein paar. Ja, irgendwer hat mir mal gesagt, nur wenn man dazu so summt wie Bienchen, bzzzt, funktioniert das. Okay, komm her. Ja, Pflanzenpoppen. Was es alles gibt. Ja, mal schauen, ob dann noch mehr von diesen da rauskommen. Ja, das sind die aus diesem äh, 3-Tage-Keimversuch, ne, Tomaten, hier das Bergbohnenkraut, ja und von wegen Mais, es ne? war doch kein mais mit der darin gekeimt ist letztens. Das schaut irgendwie anders aus. Ne? Ja, hier nochmal das Bergbohnenkraut, ja, sind wir gespannt, was hier rauskommt.